Ja, herzlich willkommen zum nächsten Video-Tutorial. In diesem Video-Tutorial erkläre ich euch, wie ihr mit zwei Bildschirmen am besten mit Zoom arbeiten könnt, so dass ihr gleichzeitig bei einer Präsentation eure Präsentationsnotizen in PowerPoint seht und auch noch die Teilnehmenden sehen könnt. Wie ihr seht, nutze ich dazu zwei Bildschirme. Kurz zu meinem Setup. Hier der rechte Bildschirm soll nachher der Bildschirm sein, wo ich die Präsentation präsentiere und darüber habe ich auch die Kamera. Das heißt, dass ich immer versuche, möglichst in diese, auf, diesem auf diesem Bildschirm zu schauen, dass die Studierenden mich halbwegs von vorne sehen und dass ich nicht zum Beispiel immer nach links auf dem anderen Bildschirm gucke. Auf meinem linken Bildschirm werde ich dann später die Präsentationsnotizen und die Teilnehmer sehen können. Zunächst äh, bereiten wir einmal PowerPoint kurz vor. Das PowerPoint äh, und stellen im PowerPoint ein, auf welchem Bildschirm die Präsentation laufen soll und wo die Notizen zu sehen sind. Genau, ich habe jetzt hier links PowerPoint geöffnet und kann dann unter Bildschirmpräsentation, Bildschirmpräsentation einrichten, bestimmen, auf welchem Bildschirm die Präsentation nachher gezeigt wird. Ich habe jetzt hier den Hauptbildschirm ausgewählt, also wenn ihr zwei habt, seht ihr dort immer zwei und als Hauptbildschirm habe ich in Windows meinen rechten Bildschirm ausgewählt, falls es bei euch eben auf den falschen kommt, einfach hier den anderen Bildschirm auswählen und wichtig, der Haken muss bei Referenten an sich verwenden, angeklickt sein. Jetzt klicke ich hier auf OK und wenn ich das jetzt mal teste, sehe ich auf der rechten Seite meine Präsentation und auf der linken Seite meine Notizen. Also das ist soweit vorbereitet. Dann gehe ich jetzt mal in Zoom rein. Genau öffne das hier eben, weil ich da die kleine Ansicht eben hatte. So ich habe mir jetzt mal ein Beispielseminar. Ich habe mir zwei Teilnehmer eingeladen und ähm, wie ihr seht, habe ich jetzt zwei Bildschirme, äh, zwei Fenster in Zoom. Das könnt ihr ganz normal einstellen, indem ihr hier unten auf Videoeinstellung klickt und dann bei allgemein den Haken bei Doppelmonitor verwenden setzt. Dann müsst ihr Zoom einmal herunterfahren bzw. das Programm einmal beenden und dann Zoom noch einmal neu starten. Dann habt ihr diese zwei Fensteransicht im Zoom. Auf dem Bildschirm, wo ich nachher die Präsentation präsentieren will, also hier rechts, habe ich das Fenster verschoben, wo unten auch die ganz normale Taskleiste von Zoom ist und auf dem linken Bildschirm habe ich entsprechend das andere Fenster verschoben. So, jetzt haben wir eben unsere Teilnehmer und wir können unsere Präsentation beginnen. Erstmal mache ich mir das hier wieder groß. Und jetzt klicke ich hier auf Bildschirm freigeben. Wähle den Bildschirm aus, den ich haben will. Das ist mein rechter Monitor. Das ist der Bildschirm 1. Also, dann klicke ich hier auf teilen. Ihr seht das in dem Grün, dass der gerade geteilt wird. Und jetzt ähm, würde ich euch dann zusätzlich noch empfohlen, dass ihr bei eurem eigenen Video auf Spotlight-Video geht. So sehen die Teilnehmer dann immer während eurer Präsentation auf jeden Fall eures, euer Video, weil ansonsten sind ja noch mehr Teilnehmer drin und es ist ja gut, wenn sie auch euch immer sehen. So, jetzt starte ich nochmal die Präsentation. Und jetzt äh, klicke ich wieder auf von Beginn an. Und habe jetzt hier wieder die Ansicht, dass hier rechts alles präsentiert wird. Und hier habe ich meine Referentenansicht. Klicke dort jetzt einmal auf Verkleinern. Klicke dann auf oder gehe dann auf meine Tastatur und bestätige, äh, wähle die Windows-Taste und rechts aus. Dann erscheint das hier rechts. Und jetzt kann ich auswählen, welches Fenster links zu sehen sein soll. Und da wähle ich jetzt mein Zoom-Fenster aus, wo jetzt die ganzen Teilnehmer sind. Und so habe ich es schon eingerichtet. Ich habe hier rechts meine Präsentation. Ich habe hier links meine Notizen. Also wenn ich meine Folie weitergehe, dann sehe ich hier meine Notizen und links sehe ich die ganze Zeit meine Referenten. Und so kann ich jetzt hervorragend präsentieren mit eben zwei Bildschirmen. Falls ihr dazu Fragen habt, stellt die wie immer gerne im Forum oder meldet mich an. Das war's. Ciao.